Hallo an alle! In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre eigene Ultima Wallet erstellen können. Installieren Sie zunächst die Ultima Wallet App auf Ihrem Smartphone. Gehen Sie dazu zu Apple Store oder Google Play, schreiben Sie Ultima Wallet in das Suchfeld und klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen. Nach dem Herunterladen erscheint die App auf Ihrem Bildschirm. Melden Sie sich bei der Altima Wallet App an und lesen Sie die Installationsanleitung, indem Sie in der rechten Ecke des Bildschirms auf Weiter und dann auf Start klicken. In dem sich öffnenden Fenster sehen Sie zwei Schaltflächen, Importieren und Neu erstellen. Klicken Sie auf erstellen, um mit der Erstellung einer neuen Wallet zu beginnen. Als nächstes werden Sie aufgefordert, einen sechsstelligen PIN-Code einzugeben, um auf die Anwendung zuzugreifen. Speichern Sie ihn, um ihn nicht zu vergessen. Geben Sie es zur Bestätigung zweimal ein. Nachdem Sie erfolgreich eine PIN für den Zugriff auf die App erstellt haben, werden Sie aufgefordert, einen Transport-PIN zu erstellen. Die Transport-PIN wird benötigt, um Ihre Ultima Wallet wiederherzustellen. Denken Sie sich eine aus, schreiben Sie diese auf ein Blatt Papier, um sie nicht zu verlieren. Geben Sie das zweimal ein, um zu bestätigen und klicken Sie auf Weiter. Im nächsten Schritt müssen Sie den für Sie persönlich generierten 64-stelligen privaten Schlüssel fehlerfrei aufschreiben. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Vorschau. In dem sich öffnenden Fenster sehen Sie Ihre Wallet-Adresse, Ihren privaten Schlüssel in Textform und in Form eines QR-Codes sowie Ihren zuvor erstellten Transport-PIN-Code. Der Transport-PIN-Code in Verbindung mit dem privaten Schlüssel wird benötigt, um Ihre Ultima Wallet wiederherzustellen. Wenn Sie alle Daten von Ihrem Smartphone löschen, Ihr Handy verlieren oder Ihre Daten einfach auf ein neues Smartphone übertragen möchten, wenn der private Schlüssel verloren geht, wird es unmöglich sein, Ihre Wallet wiederherzustellen. Sie müssen also diese Seite mit den Schlüsseln mit einem scanner scannen und auf Papier ausdrucken. Wir raten Ihnen dringend davon ab, Screenshots von Ihrem Smartphone zu machen, Fotos Ihrer privaten Schlüssel mit einem anderen Handy zu machen und Ihre privaten Schlüssel auf einem Computer zu speichern. Dies ist nicht sicher und kann zu Diebstahl Ihrer Wallet führen. Vergewissern Sie sich, dass die Daten sicher gespeichert sind. Wählen Sie den Punkt aus, dass Sie alle Daten sicher gespeichert haben und klicken Sie auf Neu erstellen. Klicken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm auf QR-Code scannen. Scannen Sie Ihren zuvor ausgedruckten privaten Schlüssel in Form eines QR-Codes und geben Sie Ihre Transport-PIN-Code ein. Sie können Ihren privaten Schlüssel auch manuell eingeben. Klicken Sie auf Prüfen. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung, eine Sicherheitskopie der Wallet erstellt. Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie Ihren zuvor erstellten PIN-Code zur Anmeldung bei der App ein. Meinen Glückwunsch, damit ist der Installationsprozess von der Altima Wallet abgeschlossen. Jetzt können Sie Ihre Coins absenden und empfangen. Lassen Sie mich Ihnen jetzt gleich erzählen, wie Sie Ihre Main Wallet bestimmen. Gehen Sie dazu in den Bereich der Einstellung in der rechten unteren Ecke der App und klicken Sie auf Anmelden am Ende der Liste. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort von Ihrem Ultima Farm Benutzerkonto ein. Lesen Sie die Bedingungen der Vereinbarung und klicken Sie auf Anmelden. Kehren Sie zu den Einstellungen zurück und klicken Sie auf Main Wallet einrichten. Klicken Sie auf Main Wallet benutzen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre Main Wallet eingerichtet und Ihre Altima Wallet mit Ihrer Altima Farm verbunden.